Willkommen zu einem neuen Video über Stoffwindeln. Und zwar möchte ich dir heute mal wirklich von Anfang an erklären, wie das mit den Stoffwindeln eigentlich geht. Ich erlebe das immer wieder, dass Eltern, die ähm, gerade ihr erstes oder zweites Kind bekommen, die sich überlegen, nehme ich eine Wegwerfwindel oder vielleicht eine Stoffwindel, dass die einfach nicht wissen, was ist da was. Es ist ja doch eine große Auswahl geworden und darum geht es heute in dem Video. eine Wegwerfwindel. Fangen wir damit an. Das ist eine einteilige, ein einteiliges System, denn diese gesamte Windel wird so, wie sie ist, dem Kind an den Popo gepackt. Das ist klar. Ne? Also das ist eine Wegwerfwindel. Und viele Eltern befürchten, wenn sie jetzt mit Stoffwindeln wickeln, dass das wirklich sehr kompliziert ist. Sie haben oft nur diese großen Tücher im Kopf, die man natürlich verwenden kann. Darauf gehe ich gleich ein. Aber, das sage ich dir von Anfang an, es gibt auch bei den Stoffwindeln sogenannte einteilige Systeme. Das ist zum Beispiel eine Windel, die wird so, wie sie ist, dem Kind an den Popo gegeben und gut ist es. Aber jetzt mal ganz zurück zum Anfang. Was ist das überhaupt mit dem Stoffwindeln? Du brauchst natürlich einen Stoff. Egal, irgendeinen Stoff benötigst du, der kommt direkt an die Babyhaut. Stellen wir uns vor, das ist jetzt unser Babypopo und dann ist hier jetzt dieses Stoffwindelquadrat in einer bestimmten Art und Weise gefaltet. Dann ist das also eine Faltwindel. Und jetzt ist natürlich der Stoff hier direkt am Po. Das heißt, wenn dein Baby pieselt oder kackert, dann wird natürlich diese Stoffwindel nass und du benötigst darum eine Überhose, einen Nässeschutz. Und dieser Nässeschutz kann wie in dem Fall aus einem sogenannten Pullstoff sein. Er kann aber auch aus einer Wolle sein. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, das sind Überhosen aus einem Fließstoff, so wie du diesen Fließstoff eben kennst, aus von Pullovern oder von Jacken. Und da du ja nun zwei Teile hast, nämlich einmal den saugenden Stoff, die Stoffwindel an sich, und einen nässe spricht man auch von einem zweiteiligen System. Also ganz einfach, zweiteiliges System besteht aus Innenstoff und Außenhülle und ein einteiliges System ist tutto completo. da ist nämlich der saugende Innenstoff fest durch Nähte mit dem schützenden Außenstoff miteinander verbunden. Wie du dir vorstellen kannst, ist natürlich ein einfaches Stoffquadrat wie hier eine Mullwindel sehr viel günstiger als eine aufwendig verarbeitete Komplettwindel. Wenn du es jetzt also besonders günstig haben möchtest mit den Stoffwindeln, dann entscheidest du dich für Faltwindeln, wie zum Beispiel Mullwindeln. Mullwindeln werden auch Spucktücher genannt und die kennst du bestimmt. Aber es gibt natürlich auch andere Faltwindeln, zum Beispiel frotte Das sind große Frottetücher. Natürlich müssen diese Windeln gefaltet werden. Wie gesagt, dafür gibt es eine ganze Reihe von Faltanleitungen. Ein Video gibt es auch bei uns auf dem Kanal. Und dann sieht das dann zum Beispiel so aus. Das hier ist übrigens ein sogenannter Snappy. Der Snappy hat Krallen und kann dann eben an der Windel befestigt werden, indem er hier zum Beispiel einmal unten einhaken, die Kralle, dann eine Kralle hier hineinziehen und die andere Kralle hier hineinziehen und einhaken. Somit ist die Windel jetzt fest am Baby. Das hier ist so eine sogenannte Bindewindel. Bindewindeln sind etwas teurer als Faltwindeln. Das sind ganz lange, lange Rechtecke aus Baumwolle. Sie werden auch Strickwindel genannt. So, und dann haben diese Bindewindel oder Strickwindel in der Mitte befestigt zwei lange Bändchen. Die Windel ist jetzt ziemlich lang. Auch dazu gibt es schon ein Video, ein etwas älteres Video bei uns, wie sie dann ans Baby kommt. Und wenn sie dann angelegt ist, sieht das so aus. Hier siehst du jetzt die Überhose, die ich dem Baby schon mal angezogen habe. Jetzt ist das Kind gut eingepackt. Innen drin die Windel, die saugende Windel und außenrum der Nässeschutz. Worauf du immer achten solltest, ist, dass du mit den Fingern nochmal um die Beinbündchen herumgehst und schaust, dass wirklich sämtlicher saugender Stoff in der Überhose versteckt ist. Denn sobald hier ein Zipfelchen rausschaut, dieses hier zum Beispiel, kann ja die Nässe, also der Urin, hinaustreten und kommt dann an den Schlafanzug oder an die Decke. Immer schön mit dem Finger hineinstopfen. Und das Gleiche machst du auch oben rum. Schau, dass hier wirklich alles in Ordnung ist. Das nächste preisgünstige Windelsystem sind sogenannte Prefolds. Das ist ein Prefold. Du siehst, das ist einfach nur ein rechteckiges Stück Stoff, aber es sind mehrere Lagen. Hier werden also mehrere Lagen Stoff übereinander gelegt, meistens in der Mitte noch mehr. Also du hast hier zum Beispiel vier Lagen, vier Lagen und in der Mitte sechs Lagen Stoff. Du siehst, hier gibt es Teilungsnähte. Und daran kannst du sehr praktisch die Prefold dann übereinander klappen. Und im Endeffekt hast du in diesem Fall 14 Lagen Stoff übereinander. Prefolds sind sehr, sehr günstig und auch ziemlich robust und langlebig. Und diese Prefold kannst du dir jetzt zum Beispiel einfach nur in eine Überhose einlegen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Überhosen. In dem Fall ist das eine, die Laschen hat. einer Überhose ist das dann ganz einfach. Du gehst hin, legst sie dir flach auf deinen Tisch, nimmst die Prefold, Und wenn die Laschen hat, legst du sie in die Laschen hinein. Du kannst sie auch noch mal etwas in der Länge anpassen. Und schon ist die Windel fertig. Es gibt Überhosen, die haben keine Laschen. In dem Fall kannst du die Prefold einfach nur auflegen. Und wenn wir jetzt das Kind nehmen, dann legen wir die Überhose einfach nur so drauf. Überhose wird geschlossen. Und auch hier musst du wieder schauen, dass kein Stoff hinausschaut aus dem Beinbündchen oder auch oben am Bauch oder am Rücken. Du kannst erkennen, eine Prefold eignet sich prima für Überhosen, die sich mit Verschlüssen schließen lassen, entweder mit Klettverschlüssen oder mit Druckknöpfen. Eine Prefold eignet sich etwas schlechter eben für Schlupfhosen, denn hier kannst du die Überhose ja nicht so hineinlegen. In dem Fall müsstest du hingehen und die Prefold um das Kind falten und dann eben auch mit einer Windelklammer wieder schließen. Auch dafür gibt es unterschiedliche Faltanleitungen. Jetzt haben wir also bei den zweiteiligen Systemen die Faltwindeln kennengelernt, die Bindewindel kennengelernt, die Prefold und es gibt noch ein System. Das ist aber kaum noch in Deutschland verbreitet. Es gibt nur einige wenige Hersteller, die die anbieten. Konturdiapers, das sind auch einfach nur T-förmig geschnittene Windeln. Sie sind in der Mitte verstärkt, das heißt, es gibt hier zusätzliche Lagen Stoff, die in der Mitte eingenäht sind. Das ist dann der sogenannte Saukern. Diesem Wort begegnest du auch in, bei den anderen Windeln später nochmal. Das ist natürlich jetzt auch sehr einfach anzulegen. Die Windel flach auflegen, du legst den Vorderlatz nach vorne und dann einfach nur die Flügel übereinander klappen. Und auch hier kannst du das diese Konturdiver- oder Flatwrap-Windel mit einem Snappy verschließen. Ich finde das eine ganz schöne Lösung, denn sie ist ähm, so ein Mittelding zwischen der Höschenwindel und einer äh, Faltwindel, einer einfachen Prefold. Denn in den meisten Fällen, wie auch hier, haben diese Windeln auch schon Gummibündchen hier an den Beinchen oder auch im Rücken. Und dadurch sitzen die natürlich besonders gut und haben hier schon einen ganz guten Abschluss. Bei einer Pre-Fold zum Beispiel musst du ja jedes Mal den Stoff immer noch mal extra reindrehen, damit du einen guten Beinabschluss hast. Kommen wir jetzt zur nächsten Stufe der zweiteiligen Systeme. Eine Höschenwindel plus Überhose. Eine Höschenwindel ist eine Stoffwindel, die wirklich einer Wegwerfwindel in dem Maß nachgebaut ist, dass die Form und das Anlegen genauso einfach ist. Nur, dass du hier eben noch einen zusätzlichen Nässeschutz benötigst. In diesem Fall ist das eine Windel, eine Stoffwindel, die mit Druckknöpfen geschlossen wird. Aber es gibt natürlich auch Höschenwindeln, die Klettverschlüsse haben. Das Anlegen einer solchen Höschenwindel ist auch sehr einfach. Ich zeige es dir hier wieder am Modell. Ich lege die Windel einfach nur aus. Ich lege mein Baby drauf. Ich ziehe diesen vorderen Latz nach oben und dann schließe ich die Windel hier in diesem Fall mit den Druckknöpfen. Du kannst schon erkennen, dass diese Windel... So, und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Überhose. Und bei Höschenwindeln ist es egal, ob du eine Schlupfüberhose nimmst oder eben eine Überhose, die geklettet oder geknöpft wird. Vielleicht ist es dir gerade aufgefallen, aber das hier ist eine besonders kleine Windel. Es ist eine spezielle Windel für Neugeborene und passt sich von der Größe her dann natürlich super bei einem ganz kleinen Baby an. Das ist, sind die sogenannten... Ähm, mehr Größenwindeln. Und zwar deswegen, weil du ja dann Größen hast in XS, S, M, L, vielleicht noch XL. Du brauchst dann natürlich alle paar Monate eine andere Windelgröße, aber das hat einfach den Vorteil, dass die Windeln einfach viel besser an, das kind, an dem Kind zu der jeweiligen Größe, zu dem jeweiligen Größenbereich dann auch sitzen. Denn es ist ja ganz klar, dass eine kleine Windel, Popo von einem kleinen Baby viel weniger aufträgt, als wenn du jetzt eine solche sogenannte One-Size-Windel hast, eine mitwachsende Windel, da ist sehr viel mehr Stoff, der an so einem Mini-Baby untergebracht werden muss. Ich erkläre dir das jetzt aber noch mal genau, was das bedeutet, ein One-Size-System. Du hast also eine Windel, die ist so geschnitten, dass sie bis maximal, sagen wir mal, 15 Kilogramm verwendet werden kann. So, jetzt hast du natürlich viel Stoff und wenn du ein kleines Baby hast, das ganz zarte Beinchen noch hat und das natürlich auch noch kürzer ist als ein Kind, das anderthalb Jahre alt ist, dann muss dieser Stoff ja irgendwo untergebracht werden. Und deswegen gibt es vorne in den meisten Fällen Knöpfen und diese Knöpfe werden dann eben miteinander verbunden und somit wird die Windel dann in der Länge verkürzt. Das kannst du hier sehen. Also hier diese Windel ist jetzt offen, diese Windel ist verkürzt. Du siehst also, dass in der Länge, in der Leibhöhe ist hier schon mal ein Unterschied und dann verändert sich natürlich auch der Ausschnitt hier am Bein. Aber du hast die gleiche Menge an Stoff, die am Baby untergebracht wird. Wir haben auch ein eigenes Video, in dem ich schon mal erklärt habe, warum ich Windeln, die extra für Neugeborene sind, ziemlich gut finde. Und ich denke, das kommt hier wirklich ganz klar rüber. Hier eine XS-Windel, hier eine verkleinerte One-Size-Windel. Jetzt kommen wir aber zu den Komplettwindeln. Also ein, ein Windelsystem wirklich so wie bei einer Wegwerfwindel. Und zwar gibt es auch hier unterschiedliche Größen. In den meisten Fällen ist es so, dass du eine neugeborene Größe finden kannst oder eine sogenannte Größe 1. Sehr beliebt auch mittlerweile die One Size Größen. Du siehst, du kannst auch hier das in der Länge verstellen. Ich mache dir diese Windel mal auf. Das ist in dem Fall ein Blueberry Simplex Windel. Und diese Windeln können völlig unterschiedlich ausgestaltet sein. Du siehst, hier ist die Windel innen drin mit einem Baumwollstoff ausgekleidet. Das ist nicht selbstverständlich. Du wirst in den allermeisten Fällen Windeln finden, die innen drin ein Mikrofaservlies haben. Dieses ist eine wirkliche Komplettwindel, eine richtige Komplettwindel. Denn sie hat hier den Saugkern, also da, wo mehrere Lagen Stoff miteinander verbunden sind, den hat sie direkt an diesen Außenstoff, an dem Pullstoff vernäht. So, ähm, du musst jetzt eigentlich nichts weiter machen. Das heißt, du legst diese Windel einfach nur deinem Baby an. Es gibt hier die Möglichkeit, dass die Saugeinlage halb ausgenommen wird, also sie ist immer noch mit einer Naht befestigt, und du kannst sie lose auf diese Saugfläche legen, wenn du möchtest, dass dein Kind ähm, mit einer sogenannten Trockenfließseite in Berührung kommt. Das ist also ein Mikrofaserfließ und Mikrofaser speichert nicht die Nässe, sondern leitet sie an die darunterliegende Baumwolle ab und hält die Haut des Babys etwas trockener. Das vertragen manche Babys sehr gut, manche vertragen das nicht so gut. So, also du stoppst dann, wenn du das nicht möchtest, die lange Einlage in die Windel hinein, in diese sogenannte Pocketöffnung. Und da kommen wir eben zu einer weiteren Unterscheidung. Es gibt Komplettwindeln, die haben diese Pocketöffnung Du kannst hier jetzt noch zusätzliche Saugeinlagen selber hineinstopfen. Andere haben das nicht, die wären dann einfach hier oben und unten zugenäht. Und dann würdest du, wenn du eine weitere Saugeinlage benutzen möchtest, in der Lage, die einfach nur lose hier drauf zu legen. Es gibt natürlich noch andere Pocketwindeln, wobei man ja sagen muss, Pocketwindeln, das ist kann auch eine Höschenwindel sein, die eine Taschenöffnung hat, in der du eine Saugeinlage hineinlegst. In vielen Fällen wird von Pocketwindeln gesprochen, wo, ein, wo es eben eine wasserdichte Außenhülle gibt, wie hier, und diese Öffnung. Und hier schiebst du Saugeinlagen hinein. Einlagen, die werden eben zwingend benötigt, damit überhaupt das Pipi aufgesaugt werden kann. So, jetzt hast du die Windel fertig und du kannst diese Windel deinem Baby anlegen. Du kannst dir vorstellen, dass natürlich solche Komplettwindeln sehr einfach im, in der Handhabung sind. Ähm, es muss kein Snappy verwendet werden, es muss nichts gefaltet werden. Aber diese Windeln sind relativ teuer in der Herstellung, denn der Aufwand ist ja sehr, sehr viel größer. Und ähm, deswegen sind sie natürlich auch teurer. Manchmal ist es aber sehr praktisch, wenn du ein paar von diesen Komplettwindeln besitzt, oder All-in-One-Windeln, so werden sie auch genannt, ähm, denn dann kannst du sie zum Beispiel, wenn mal ein Babysitter auf dein Kind aufpasst oder wenn dein Kind schon in die Kita geht und die Windel braucht, sie dort dann nutzen lassen. Oft kommt jetzt natürlich die Frage nach dem Waschen. Was muss ich denn da waschen? Eins ist klar, hast du eine Komplettwindel, die muss natürlich komplett in die Wäsche, jedes Mal wenn Pipi drin ist oder wenn Kaka drin war. Diese Windel muss komplett gewaschen werden, denn du kannst ja nichts auseinandernehmen. Ein zweiteiliges System wird nicht komplett gewaschen. Also das heißt, wenn die Überhose jetzt nicht schmutzig geworden ist mit Kaka, sondern du hast einfach nur eine nasse Windel oder auch Kaka hier drin und hier ist gar nichts dran, dann nimmst du nur deine äh, saugende Windel, also die Höschenwindel oder die Faltwindel und gibst sie zur Wäsche. Die Überhose kannst du dann nochmal verwenden, egal ob das die Wollüberhose ist oder die Pullüberhose. Am besten lässt du sie aber nochmal auslüften, benutzt eine zweite oder dritte Überhose für die nächsten Windel Wickelintervalle und danach ist sie wieder einsatzbereit. Ich habe es dir eben schon bei den Pocketwindeln gezeigt: es gibt Saugeinlagen, die in eine Windel hineinkommen. Du kannst dafür ganz unterschiedliche nehmen. Es gibt sogenannte Falteinlagen, die werden eben auch wieder gefaltet. Oder es gibt geformte Einlagen. Die Auswahl an Einlagen ist sehr, sehr groß und ähm, es kommt da auch immer sehr drauf an, welchen Stoff du nimmst. Und da mache ich auch noch ein extra Video dazu, denn sonst wird dieses Video wirklich einfach zu viel und zu lang. Also fassen wir jetzt noch mal zusammen. Das Wickeln mit Stoff ist gar nicht so kompliziert. Du brauchst einen Stoff und du brauchst einen nässe -Schutz. Es gibt sehr günstige Systeme, die sind etwas arbeitsintensiver, weil du sie ja falten musst. Das sind die Faltwindeln, Bindewindeln, Konturwindeln oder die Prefolds. Es gibt dann zweiteilige Systeme. Das wären eben, wie gesagt, die Windeln, die ich eben aufgezählt habe, plus eben noch Höschenwindeln und eben einer separaten Überhose entweder aus einem Pullstoff oder aus einer Wolle oder es gibt die einteiligen Stoffwindeln, die wirklich quasi das Rundum-Glücklich-Paket sind und die kannst du deinem Baby sofort anlegen. Es gibt sowohl bei den Höschenwindeln als auch bei den Komplettwindeln gibt es One-Size-Windeln, also mitwachsende Windeln, die in der Länge verstellt werden und die sich der Größe deines Babys anpassen oder es gibt die Mehrgrößenwindeln, das gibt es bei den Höschenwindeln oder es gibt das auch bei den, ähm, bei den Komplettwindeln, es gibt es aber auch bei den Prefolds, dass du eben unterschiedliche Größen hast, die sich dann dem jeweiligen Gewicht, der Größe, der Länge deines Babys dann besser anpassen. Das war es für heute. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du wieder mal zugeschaut hast, dass du wieder ein bisschen mehr über Stoffwindeln gelernt hast. Ich hoffe, das Video konnte dir weiterhelfen. Bleib beim, am Ball, abonniere unseren Kanal, und ich freue mich auf das nächste Mal. Danke nochmal. Tschüss.